wieder auch. So, aber kein Ding, weil festgenagelt. So, das müssen wir ihn einfach nur erledigen. Kein Ding, ne? Jetzt mit dir rein? Hahaha. <lacht>

oder nicht obwohl okay sieht besser aus auf einmal eine level 20er einheit hier erledigt Es wäre es nichts ich hätte nicht sagen sollen es wäre es nichts <lacht> so. alter der schaden

Jetzt hat er Schaden, den der mir macht. Warte, ich kann hier mal angreifen. Nee, kann ich nicht, warum doppelt ich nicht? So, apropos doppeln hier. Hahaha. Hm? Nee. <lacht> äh ich meine, bei 50 Prozent müsste sie ja eigentlich einmal treffen, ne?

So, was, was Versucht mal die Sachen jetzt zu kontern. Oh, entschuldige, was? Hey, cool. Oh, ich bin schlag fertig. die Fang, Double Demon Fang. So, noch zwei Balken. Gott.

aber nicht das reichen wir jetzt so mit dem schaden Kroppel so, war. tanznette, ne?

glück habe reicht das alles noch so vom Schaden. Ja? Sollte halt nur die Reihenfolge ein bisschen beachten. habe ich so Gefühl.

Ich heute Ich komme mit allen ja gar nicht ran. Sehe ich nee das wird nicht funktionieren leider. Warum mache ich eigentlich zwei Meisterbögen mit ihm. So, ich muss ihn dann verschweigen, ne?

ausschaut ah. das hat so getroffen ich was dann einfach nicht

gott haut den kaputt auf ihn alle auf ihn macht Mach den platt macht den platt aber alles gut echt.

den leute mal getroffen was es nicht so auch oh, wenn einer von den trippt alter ich fasse nicht ich glaube er macht ihn jetzt platt aber die ganzen korbschläger

Na Ihr habt alle haben mir gezweifelt, ich weiß es. Aber ich beweise euch hier, dass ich der Experte bin, wenn es um Fire Emblem geht. Ah, da wird wahrscheinlich nicht treffen. ja Hat sogar getroffen. So also, kurz davor.

Oh mein Gott, wie haben wir das geschafft? Ich sag euch, wieso ich es einfach drauf habe. Alle hoch ein also, 1000 Gold, die brauche ich. Meine abenteuer oh oh. ah. dann habe ich irgendwie übersehen. Ey, boah, wenn die jetzt auf jemanden drauf gegangen wäre.

jetzt auf irgendjemand drauf gegangen wäre hat hätte ich ne? ja, ich weiß gar nicht die Fähigkeit ist die sie gerade bekommen hat äh, wird einer durch einen Stab geil werden bei allen über ach so ja mal schon gelesen

5 auch Level 5 ne? Ja, bis zur Ich los. Ach ja, das war habe ich auch schon in der Vorschau gesehen, ne? Ja, jetzt kann sie Magie oder Stärke zu ihren Angriffen hinzufügen, was ja voll broken ist, weil sie unglaublich viel von beiden hat. Jetzt los, nicht zu nahe. An den an. Schleichen. Ich kann eigentlich hier reingehen, weil

er ja, noch Dings ja, hier Lagus Dingen, dass heißt, er nimmt so viel Schaden. Ich sollte vielleicht erstmal mal warten, bis hier jeder Folge alt ist. Ja, das war mal ja, ein Erfolg. Zauber haben unendliche Nutzbarkeit. Ey. Das ist eigentlich nicht so der Fall. Ne, weil wie gesagt, normalerweise haben man ja Benutzbarkeit in Waffen.

Aber da in dem Spiel ja bei den Haufen geworfen ist können die jetzt immer Dings einsetzen also kannst nicht warten bis die irgendwie die verbraucht haben oder so, so was hast du gemacht was wir gemacht ach du hast den protected genau hm.

Also Dann aber nicht wichtig, die Situation da oben machen, ne? weil da kommen ja jetzt gleich so viele Leute. ne. Die werde ich definitiv nicht alle erledigen können. weil sie gott kommt auch irgendwie auf mich zu. Ne? Das heißt, ich muss gar nicht gegen die alle kämpfen. Was ist das hier was? Einfach Sand.

So, die haben auch Meteor. So, mal gut. Hm. Okay. Ich.

Voll ja, dreimal hochgehalten, werden damit auch voll ist ja, stehe muss ich mir auch gleich noch holen ich habe noch ein paar auf lager so wenn ich von hier aus angreife dann

ist eigentlich nicht schlecht ne muss dann ja nur darauf so darauf aufpassen hat er jemanden one shotet mal hierhin nein nicht da hier was muss ja schon mal das Ding da gleich holen

Die doch Drachen allein zu mehr Support punkt und so ja, viel Glück mit dem Beschützen, da wird er nicht viel bringen.

gibt es eine Pumpgun. kann nee, naja aber nicht war oh ja zu wenig kript dann da war lang jeder voller p hat ist halt kein ding

ihr werdet ja wohl voll heilen oder leicht ja. Ja, die situation die werde ich nicht schaffen im sinne von ich werde die alle erledigen können weil sie gott stimmt ja schon voraus ne? der kommt ja schon zu, der erreicht mich ja schon bevor ich hier irgendwie

ich brauche hier irgendwie eine chance habe gegen die zu kämpfen ich machen

schlimmer ne? weil jetzt alle diese skills haben mit ja lustig so gut ist er hat jetzt meteor ausgerüstet also kann ich kontern das ist sehr gut Ah, gute idee sie zum dings zu machen zum krieger anstatt Berserker

ja magiewaffen konnte ich jetzt aber irgendwie noch nicht einsetzen hat so, war das noch mal das bruch 50 prozent uh, ist auch nicht schlecht ich kann auf eure reingehen und dich erlegen glaube ich, glaub, ich habe genug leute ne? richtig mit dem Vodau erlegen nach der nee, habe ich gerade ausgewechselt verdammt da komme ich da

mit jedem hin ich glaube nicht ne? so. oh, aber ich doppelt Okay, komm deswegen ist geschwindigkeit immer noch gut ne? man hat man zwei chancen zu treffen und ne? jetzt ein riesiger angriffskraft wenn man nur einmal versuchen kann anzugreifen ne?

Eingeladen. Ich glaube ja, ne? So, oh, er kann mich kontern. <lacht> Meteor, klar. Nur sagt.

etwas Glück könnte er erledigen. sache sag jetzt, meteor wiegt auch so eine Tonne, ne? Das heißt, wird auf jeden Fall immer gedoppelt, ne? Aber Ehrlich? Ausgerechnet jetzt?

Also er ist auch aufwitz nicht so Lass uns mal eine einzug lang rasten ne? ja von wegen hm. wenn ich noch könnte ne? äh, kriege ich ja keine chance für ne? ja keine chance so meine ich

so? Oh mein Gott. Kollege. jetzt ja nicht <lacht> ihr den Kill überlassen können, ne? Ich habe schon wieder drachen. vergessen, Mann. Ah. Oh. Da, so. den Heil stehen wird das, glaube ich, nur so genau ausreichen.

So, mache ich jetzt gleich wenn Hört sie gott kommt ähm, hat sie gott krieger lanze 31 36 warte mal der kann gar nichts machen gegen Dings. ja <lacht> da kann gar nichts machen gegen ihn nee, er hat kraft verdammt das heißt, macht mehr oder mehr schaden

Ich glaube, ich bleibe hier unten. Da kommt sowieso auf mich los. Nicht so weit, na, ich meine Hauptcharakter da hoch schicken. Ne? Wenn der Eik ausgerüstet hat, mit der müsste er eigentlich hier jener leben können. Okay, sie irgendwie nicht auf uns losgekommen jetzt

warum hat er gesehen was ich mit den anderen Leuten gemacht habe hat sich gedacht oh nee so die Sache ist jetzt ne, ist hat jetzt den seine da ist jetzt den seine Bewegungsreichweite nee 13 die wird jetzt nicht noch mal erhöht nee ja er schon aktiviert ist sag ich mal so

der Blöde ist, hier sind natürlich wieder Magier und physische Angreifer. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier jemanden nach hinschicken. Ah. Oh, dann schicken wir mal ein paar Leute da Ja, mal hier.

mal noch ein heilen für das hier warum mal nicht mehr ne? wo geht mal hin? ich habe schon wieder die dachen alle vergessen als bonus punkte ja so aber hier kann niemand fliegen ne?

Das kann ich ja schön abblocken, wenn ich wollte. Meinen beiden Tanks, die ich beide mitgenommen habe, zum Glück. Okay. Aber die werden sich natürlich gleich wieder alle bewegen, ne? Jetzt kommt er.

okay ich hasse es <lacht> also alles was ich mache ich wird er jetzt hier gleich rausstürmen einfach was hat er ja vor ich verstehe halt nicht weiß jetzt der Sinn von dem jetzt wenn er okay warum sind denn da die Leute alle aufgetaucht dann

weiter der Grund dafür, dass jetzt hier die ganzen Verstärkungstruppen kamen, wenn die sich nicht bewegen. Ich kann auch nie im neben da reingehen. Ich habe schon wieder gedacht na vergessen. gibt es nicht. Wie schaffe ich das jetzt mal? Warum hat die jetzt alle gerufen, wenn nee, er sowieso nicht?

sowieso jetzt nicht hier alle sonst losschickt, schickt stehe nicht Kommt die Magier erst auf mich los bleibt sie gott da oben Ja. okay nicht lustig ähm, die man alle 34 schaden bis auf er, er macht 36 und noch ein paar

das heißt, wenn ich jetzt jemand mit gut mit guter Resistenz hätte, ne, dann könnte ich das so machen. Mhm. Wie soll ich mich an den nähern Ich verstehe nicht. So, Frau ist die einzige, die jetzt hier überleben könnte, weil sie kann ich angreifen. So.

So, ich muss ja ein paar Sachen mal erstmal erledigen ne erstmal einmal aber bloß nicht dass ich euch meteoriden Typen ja leben lasse wer von euch kann Meteor du so, du ich bloß nicht dass ich dich am Leben lasse ja

ich habe das? welcher ist das denn? Der hier, ne? Da. So, perfekt. Perfekt getötet. wir schon mal am den ja, ne? Damit er uns nicht auf die Nüsse geht.

So, jetzt haben wir noch Langstreckentypen. Was immer noch nervig ist, aber mal gucken. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das hier erledigen soll. 36

helfen recht die treffen mich aber alle hier. Aber wenn Anna jetzt hier tanzen könnte, ne? Aber kann sie nicht, ne? Wo ist sie überhaupt? Doch kann sie. Oh, oh, oh.

Kann ich reich macht er sich Hallo ah, von ihm, ne? Ne? Ah, Habe ich das hier vermasselt oder kann man das noch retten? Vielleicht ist auch blöd genug, geht auf jemand anderes los, ne? Oh,

Lebt er hat eine mit den jetzt erreichen? Leider auch oh, er ist so was mit Tod alle Magie-Harmonie. Okay, da hat nicht gereicht. So cool, ähm, das ist immer. Das sieht immer noch schwierig aus, aber das müsste eigentlich machbar sein. Jetzt hier.

Nein, nein, nein, sie doch. Sie muss doch hier die Leute erlegen. Wenn ich so ein bisschen mehr Schaden machen würde mit einigen, ne?

schönes kapitel bisher finde ich so, das problem ist ich weiß nicht wie weit er sich jetzt noch mal bewegen kann So soweit haha ich kann noch nicht mal

Ah, super, ich werde den ja triggern jetzt gleich. Okay, eine Sekunde mal bitte. Nee, wir müssen hier raus. Wir müssen aus der Reichweite von Sigurd sein, man kommt er leichter da reingestürmt, ey. Nein, jetzt ja voll gefangen.

Mal habe ich nicht vergessen. ich ja bin ja überall in Reichweite noch, aber ist kein Problem, weil eigentlich ist das doch ein Problem.

Ah. Vielleicht meine Klone platzieren, ne? Vielleicht gehen ja eher auf die los.

protection einsetzen aber passiert nicht meine Klone los tatsächlich idioten oh ja die sind die sind sehr scharf auf meine Klone aber ich glaube da bringt trotzdem nichts weil der eine ist in Reichweite

nein er geht auf ihn los okay ist die Kai nicht so helle okay das ist super machbar jetzt so hier ist der meteor typ aber wir haben sowieso jetzt andere probleme

überlebt ihr ja, alle hm. Ich hab einen Zaun kaputt gemacht, ich gespawnt bin. Okay.

Wir müssen sowas von tanzen jetzt vielleicht nee. so, Oh, ihn kann ich erledigen. Stimmt, weil er nicht kontern camping wegen Meteor. Ja, gut. So, warte. Okay, das ist gut. Hm, wo ist mein Schwert? Das bringt nichts cool.

Ja, am liebsten für leute tanzen die auch garantiert jemanden killen können ja ich meine, mein hauptkarakter auch mal ein bisschen ja zerstören aber auch sowieso noch hier ja

was anderes aber wir ne? eigentlich reichen so ein charakter die ich noch zur Verfügung habe das glaube ich eher für die leute die ja tanzen aber kriegen bitte Nein.

mich etwas beruhigen wenn die nicht alle die ganze zeit getroffen werden ne? dann machen wir so weit ich weiß immer noch nicht wo ich meinen wo da hingepackt habe ich hier gegeben hatte man kann alle überhaupt alle erreichen jetzt oh, Gott sei Dank. dann tanz mal hier für alle

Dann machen wir die auch noch erledigt Machen wir die auch noch alle platt. Mein Gott, jeden ist schwer für mich jedenfalls. Das kann nicht beide müssen eigentlich nur überleben, ne?

So, jetzt müssen wir nur da reingehen die Weine erledigen dann weiß ich nicht genau was jetzt hier die Situation mit zu sein soll und da oben die wie sollen wir da oben die bitte schön trick an ich habe vielleicht einen Plan ich habe immer einen Plan aber so oh, sie kann ihn erledigen gut

ich hier mal gucken ich kannst du ihn eher erledigen also einfach durch den zaun sie was so dann auch erledigt cool ja, braucht du eine heilung ganz alles ja auch

dann packen wir dich mal hier hin habe ich hier nicht gerade gerufen ach ich kann den noch mal neu rufen wenn die erledigt worden sind cool ich dachte hier kann man nur einmal rufen ich nehme an wenn die schon erledigt worden sind da kann man die noch mal direkt rufen also gut, komm runter wohl nee, komm nicht runter Red ich ja

müssen wir noch vorbereiten eine Sekunde von meine ganzen angekratzten Heilung sauber hier yeah. ich stapeln jetzt immer mein Dings rein aber ich will ihn nicht ausrüsten weil ich offensichtlich mehr als nur drei vier von dem brauchen ne? deswegen nehme ich die gar nicht erst mit du dahin holst du das du gehst dahin auch ein ja. <lacht> vergessen

dann gehst du hier mit bill so was dauert noch ein bisschen dann haben ein paar supports würde ich sagen dass ich weiß nicht, mit wenn du alles supporten kannst aber das ist auch nicht schlecht nicht gerade items nämlich an ne?

So hat erste was ich natürlich machen könnte ist jetzt hier Sigurd anlocken ne? ich verstehe nicht diese einheiten die jetzt da oben sind warum, warum sind die jetzt hier aufgetaucht wenn wenn äh ich habe loskommen es macht keinen sinn es macht keinen sinn

Also was ich jetzt annehme, wird passieren, ist, er kommt jetzt hier rausgestürmt. Ich soll mich um ihn kümmern, ne? Weil es ist absolut unmöglich, dass ich jetzt irgendwie da reingehe. Und äh, <lacht> weil er nicht gegen die jetzt alle kämpfen muss.

Er sah mir übrigens nicht so stark aus, was irgendwie ironisch ist, weil er der stärkste lord der Serie ist, meiner Meinung nach. Weil er kommt schon als weiterentwickelte Einheit ins Spiel im ersten Kapitel im Prolog. Er kommt mit dem Silberschwert, glaube ich, oder er kriegt ein Silberschwert relativ früh, was unglaublich heftig ist. Die Silberschwerter sind normalerweise high waffen

Ich ja ich glaube die Kira Lanze bekommt er auch irgendwann ne da war das ich glaube finden wir das ne also ja, ich glaube ich natürlich nirgends welchen hinpacken packen

Ja, also, den zu erledigen wird jetzt nicht so schwierig sein, ne? Nur halt... Äh, weiß ich nicht. Ich nehme an, nachdem der irgendwie zu uns hingestimmt ist, dann kommen die anderen auf und zu gerannt, ne? Aber ich finde das irgendwie komisch. Da warten wir hier weiter. Da, da, da, da.

Und finde ich, war jetzt eigentlich auch nicht so lange, ne? Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, wir können dort erledigen, ne? Wir haben gerade ein Level 20er Magier mit gekapten Werten, ja? Ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden den erschaffen. Der ist auch irgendwie nicht so stark. 31, 36. Der Magier hat gerade 60 Schaden gemacht.

Also, das hat gar nichts. Ja, Louis kann den ja tanken. Louis kann den wortwörtlich tanken und sogar gar keinen Schaden nehmen. Ich stehe irgendwie nicht so ich gehe natürlich hier Wenn ich hierhin gehe, dann.

Wenn ich hier hingehe, dann geht der in den Wald hier und dann kann ich den nicht treffen. Es hat effektiv gegen gepanzerte Einheiten. Also da muss ja alles ein Haken sein. Ich verpasse hier irgendwie was. Überreiten. Und ich eine seid wie nur Schwert, Lanze. Ja, das macht er wahrscheinlich ne. Aber der wird stärker durch Kraft und Puls. Genau, ich hab's vergessen. Das heißt, der bekommt noch 13 Schaden. Ja, aber

das war es dann auch eigentlich, ne? Danach ist er schon wieder erledigt. Kann ich einen Ritter tot gegen den einsetzen? Lass mal mal. So, ich weiß, er setzt so eine Fähigkeit ein, dass er jetzt gleich hier durchrennt, aber das wäre, glaube ich, irgendwie voll dämlich für den. Also ich werde jetzt all meine Sachen jetzt hier einsetzen gegen den, ne? Und der, der wird dann doof gucken

ja doch keine zwei zwei Reichweitige Waffen also bin gespannt wie das jetzt hier gleich abläuft und das glück kann ich da ein paar Gegner noch erledigen Wenn ich was äh... oh. was nach Fundsache war das ne

Bekommen, habe ich ihn jetzt bekommen gleich gezeigt aber einfach nur so für support oder was ja, jetzt kommt er natürlich ist klar okay. oh, du machst du überreiten ja. aber wir müssen eigentlich auch überleben

ich hoffe leute die irgendwie weil sich nur die letzten feiern spiele gespielt haben die charaktere von früheren feiern ein bisschen mehr zu schätzen jetzt im sinne von die bewegen sich noch nicht mal warum sind die jetzt hier aufgetaucht ich verstehe das nicht

was soll das? Diese Kamera perspektive finde ich nicht gut. Das, was ich jetzt mache oh. Jetzt da rein und kümmere mich um die. Warte mal, ich kann den glaube ich gar nicht einfrieren, ne?

hier das hat einfrieren. Ja, ne. Äh. Ich kann ja nicht einfrieren, ne? Ne? Okay, so viel dazu. Weil ich jetzt geplant hatte, war ich wollte ihn jetzt hier einfrieren, ne?

will wissen ja ich weiß was ja, jetzt mal auf, was ich hier mache ne? ich habe da wird nicht so gut sein aber ich schauen jetzt ich gedacht die leute da oben bewegen sich jetzt auch noch so ne? damit ich halt hier keine ahnung

die neu erledigen kann oder so. Ich elf. Da ja, kann ich aber nicht machen. Ich wollte jetzt ihn hier festnageln, ne?

noch die kills da oben haben, Hallo. das ist Erfahrungspunkte, das Erfahrungspunkte und ich weiß auch genau wie ich das mache. Und zwar ja nicht alle als erstes, ich weiß so genau wie das dann enden wird. So was ich jetzt machen werde ist, ne, ich pack, ich pack ihn hier rein, ne? mit Abwehrhaltung.

Wegen, ne? Ich weiß ja nicht, wie oft der nochmal Dings einsetzen kann. Ne? Aber sollte uns hier so ein, ein zwei Züge hier aufhalten erstmal.

ich ihn ja in. Dann packe ich dich hier in. Oder hm. ich bleibe einfach da stehen. Also wird definitiv nochmal durchreiten einsetzen irgendwann, ne? Aber...

wir so gierig ey. so jetzt kann er nämlich nicht hier vorbei Na, jetzt haben die alle den weg hier blockiert da war es passiert er kann schon wieder überreiten ein dessen er ist geschummelt

Er, ist er voll geschummelt, Mann. Ah. Ah, das hat sich hier eingesperrt, du Idiot. <lacht> er er voll unfair, Mann. Der kann sich ja voll durchschummeln. Seht ihr, was ich da sehe? Erfahrungsmodell was sehe ich da? 38.

Ich brauche diese Erfahrungspunkte. Ihr habt keine Ahnung. Ne? Ja, das Gute ist, er kann er immer nur in der Linie angreifen. Ne? Das heißt, dann hier eigentlich alle... Das sind wegpacken, ne? Kann ich immer schön dafür sorgen. Okay. Das sind nur eine bestimmte Anzahl von Leuten angreifen.

da kann auch los losgehen ja, erledigt kriegen wir ihn sowieso also das ist jetzt mal überhaupt keine frage ne?

dem ich hatte überreiten so oft einsetzen kann ey, und voll geschummelt soll also nicht machen wahrscheinlich noch mal überreiten ne ne er hat nur normal an okay den haben wir jetzt hier eingefangen

die kommen noch nicht mal auf mich los. Was ist das? Warum haben die die da platziert Ich verstehe nicht. So, ich bin mal gespannt. Oh, da oh, jetzt so weit von Beton für die. Jetzt zeige ich euch mal, wie es aussieht, wenn man

ich in five dem Radiant Dawn spielt. Ne? Oh nee, warte. <lacht> Egal. So, natürlich greife ich ihn hier ein paar Mal an, ne? wenn ich ihn locker erledigen kann. Wenn es nötig ist. naja ja schon mal ein, zwei Dinge hier abziehen.

überhaupt hp verloren ich hab da ja gar keine hp verloren gerade ich, ich war eigentlich nicht habe du ihn erlebt

Gebalanced. Ich meine, Ausweichen ist sowieso schon auf Null bei dem. Nein. Der trifft meinen Ritter nicht

mein general so, da kommen sie ich war eigentlich donnerschwert einsetzen ne? oder wäre viel besser gewesen jetzt kommen die wahrscheinlich und

kommen die Magier wahrscheinlich auch noch, ne? Pass auf. Na, jetzt kommen sie natürlich, ist klar. spiel so vorausschaubar, ey.

kann ich natürlich nicht alle erledigen ist klar ne? sich da einer an Aber ich kann es versuchen so kann ich ihn zur Not hier erledigen? das ist eine gute frage ne? ich glaube nämlich nicht

katzen sollen bist so eigentlich schwach gegen? ja so zu Tu hat überleben das war eine ganz ehrliche Frage ne weil er nimmt ja weniger Schaden wegen Ike. ich glaube er könnte sogar überleben

Dabei setzt überall nicht mal ein, weil er nicht mehr als zwei Leute treffen kann. Ne? Oder? Er kann nur Luis treffen, deswegen setzt er auch nur Links ein. Ne?

zur not kann ich ihn erledigen das ist schon mal gut zu wissen Na, guck mal mal. das ist nicht der offizielle weg man feiern im spiel ich weiß dass mich

kann ich nicht aber ich werde ja so oft angegriffen ah, ich kann ihn nicht angreifen man treffe mich als 100 prozent ist voll, voll dämlich

stimmt irgendwie machbar sein, ja alle zu töten. Weil wir Erfahrungspunkte hat hier sind. Hallo, wie brauche ich baue alle? Nein.

tanzen jetzt mit dir aus komm schon wir sagen hat hier niemand überlebt außer mein Hauptcharakter kann ich sein Und keine anderen Magier mehr doch sie

ein gutes level ab auch noch. mir mir also experimentieren gerade. Ne? Aber lass mich. Ich ziemlich sicher, wir können das hier neu überleben.

Schauen, ja. Währenddessen, ja, nein. Ah, mal hier. ja. Macht ihn ja platt. Auch schon wieder ein erledigt.

Figur damit kannst du jetzt ein zehn Tonnen schwere Dings tragen. Komm mal, hat überleben. Hat da ja keiner Donner oder so? Ne, ist dann eigentlich überleben. Ich weiß nicht, ob sie hat überleben wird, ne? aber

aber ich weiß nicht dass er keinen schaden gegen ihn macht ah, das bin ich mal gespannt ah, es geht er wieder auf ihn e nur er aber brechen kann Voll kacke ja jetzt hat er mir versperrt

nein. Und ja, da war es für ihn. Aber ganz ehrlich, bei ihnen habe ich als einziges gedacht, dass er auch hier schrecken wird. So. Gott. Diese blöde magie Ich kann halt jetzt schon nicht leiden, ey. Da werde ich jetzt immer sehen. Ha, guck mal

klappt wir leben noch warum rechten darf ich mal kurz hat meine an

Das ist ein bisschen übel hier aber <lacht> so ein bisschen aber läuft läuft hier Ike bei ihm ab aber ja, schauen oh, er wird

ingrim oh sagt mir jetzt nichts aber ich glaube mehr geht hier nicht mehr ne so an also wenn ich jetzt hier reingehe mit jedem da ist wieder so klar ne

ein paar p haben natürlich wieder gefehlt um da bin ich doch zum tränen gehört man aber ich Laps sich noch bekomme ne? von all dem und was ihr wahrscheinlich denkt ist voll lächerlich ne?

wenn ich gebrauchen können so mehr ist ja glaube ich nicht drin ne? also wir schaffen hier alles zu überleben wenn so Leute immer so auf so ein auf so einen Haufen sind dann ist es manchmal ein bisschen schwierig hier durchzukommen ne?

also könnte noch was werden ja aber war aber mal. idee ich habe noch vier ladungen Muss aufpassen ja, den er machen dann wenn die da die gegenüberliegenden auch alle festgehalten ne?

Hier machen. Das werden die alle da festgehalten ne?

mal hier. Oder hier. Ich glaube ich nicht so viel heilen, aber machen wir trotzdem. mal trotzdem. erstmal war Stärkung ein. Mit jeder ja ganz schön viel hochreit wird. Ich glaube, er werde ich brauchen hier gerade

eine menge sachen die ich hier brauchen werde aber so, macht ihr mal bitte platt

können sich alle nicht bewegen nachdem ja, dem hat hier gleich so passiert ne? so ah, komm schon ah, Licht ging es ist nicht von live Die persönliche waffe

Ah komm schon. Ehrlich. Nee, da bringt nichts. So, du gehst auf ihn los. Das heißt... 30... 21. Du überlebst hat ne? Ja.

So, was natürlich was hier passieren kann eine menge eine menge kann ja passieren das schief läuft

Adässen. Ah oh, alles. Ja, guck mal, mal, wie das da abläuft. Guck mal, was passiert.

jetzt doof aber warum wissen du auch auf putsch und los Komm schon du kannst aber auch echt nichts ausweichen du kannst nichts treffen du kannst nicht ausweichen ja, okay. er die erledigt aber jetzt wird erhollich

mich irgendwie mit Anna ja replaced. Man, nur Butcher Ich muss aber aufpassen, jetzt fehlen mir langsam bald die Dinger hier. Ich krieg das noch hin. Pass auf! jetzt euch allen zeigen.

Okay, äh, entschuldige was da hm, ich habe vergessen mit machen wir sie gott platt sind also doch ein bisschen knapp machen wir den platt da kriege ich nicht hin

Ja, auch alle Speer haben das ja, die Situation ja voll schwierig macht. mehr kann ich ja nicht rausholen aus dem Kapitel. Glaube ich, jedenfalls.

Ich auch keinen Fehler mehr machen. Eine Ladung habe ich noch. Ich kann einmal tanzen. wir gehen ich da ein und um den zu erledigen.

dann Schaden

Es gibt leider ja nicht mehr Mond und Sterne.

tanzt denn jetzt hier muss okay, nicht lang da, da ging es ja bergab freunde so mehr, mehr kann ich ja nicht rausholen

Bitte treffen zweimal, ich muss meine letzte Ladung hier gleich holen. Ah, schade, ich hätte gern alle abgestaubt hier.

Hier einsetzen, damit seine Werte hier reduzieren kann. ich vielleicht vorher machen sollen. So, mit wem tanze ich denn jetzt hier? Ich muss glaube ich Dings ja aus dem Weg räumen.

Platt. Gute Idee, gute Idee, ne? <lacht> Dieses Grinsen. <lacht> so, aber ich kann den beinahe erledigen. Okay. Den aber.

siegeskondition ist ja dass ich den erledigen ne ja aber er hat jetzt gewesen da so sind alle am leben noch ja eine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 da muss er sicher gehen ne das habe ich ihn noch ein paar mal an dann haben wir ihn auch

Jetzt haben wir den Das oh, cool. so, möchte ich aber auch treffen, ne? was ich auch tue. cool Gott, haben wir das. Okay.

War natürlich wieder voll und von mir hier zu versuchen, alles zu killen, aber man muss das ja mal versuchen. Ey. Okay, cool, haben wir geschafft. Ich bin stolz auf mich. Der einige Ritter abgeschlossen. <lacht>

そう仲間、友、家族。

ich bin einfach so gut hört sich. Oh ja, alle sind gestorben in der ersten Hälfte von Feimlim 4. Dann <lacht> also zum riesigen Barbecue eingeladen. Das ist ein zweiter Hauptkater aus.

Vor allem was überrascht nicht irgendwie. auch vorkommt, irgendwie.

Alles klärchen. Max Band Level freigeschaltet. Cool. Spiel 96 Stunden. Ja. Wow, ich sitze viel zu lange an. Ein Kapitel immer.

Aber ich muss ja gründlich spielen, ne? haben mich auch es eine Belohnung gegeben, hätte, wenn ich alle erledigt hätte. Ich glaube nicht, ne? Aber ja, irgendwie viel zu einfach gewesen. Ne? Die, die sind ja gar nicht auf mich zugekommen, ne? Nur Sigurd ist irgendwie auf mich zugekommen. Also von daher ist das schon irgendwie ein merkwürdiges Kapitel gewesen. Katze mitnehmen. Also eine persische Katze.

Okay, aber ansonsten war hat Kapitel eigentlich relativ chillig, ne? abgesehen von den Level 20er Einheiten mit den gemäxten Werten. Hm. Ich habe gesagt, immer die gleichen Sachen. So, naja, ne? oh, was für ein schöner Ort, ne? gewürze. Oh. Es wird nur noch ein Wolf. Wir haben

du jetzt noch nicht gelöscht wenn ich mal ab... sie ist glaube ich auch der einzige charakter bisher der einen stat Stat hat hier da grün steht das jetzt dann auch irgendwie grundwert 23 wenn er grün ist dann kann er nicht weiter steigen das heißt sie kann nur maximal 23 fähigkeit werden äh, haben also ist auch irgendwie cool

so, diese level die wir übrigens gerade gespielt haben ich habe keine ahnung ob das eine anspielung an kapitel war ich neben waren es war eine anspielung an ein kapitel aus Emblem 4 ich habe die aber nicht ja. mal alle im kopf weil die alle so riesig sind das erste kapitel weiß ich noch wie so aussieht da waren so zwei das so ein schloss auf der linken seite gewesen aber das war definitiv nicht ja. das her hm

ich benutze dich schon noch keine sorge ne? du bist du warst nur level 3 ne? eine einige charakter war noch schwächer als du, du kommst schon noch dran, keine sorge jeder bekommt eine chance

Ayodaka auch schon lange nicht mehr ne? war irgendwie so eine anspielung darauf dass ich da einmal gestorben ist gerade nicht zurückdrehen musste wird halt gespeichert ich meine nämlich da wird gespeichert da wird am ende immer gezeigt wie oft ein charakter gestorben ist das spiel erinnert sich immer dran. selbst wenn man jetzt nicht da war schon damals so hier

wenn du irgendwie weil ich ein Charakter gestorben ist und du hast das Spiel resettet oder so, dann hat das Spiel trotzdem irgendwie gesagt, oh, dieser Charakter ist einmal gefallen oder so. so du gibst mir nichts Jahr an Bandfähigkeiten, ich habe dich da auch mitgenommen. Hey, ich hatte Luna gelernt, aber dann habe ich sie ja vergessen. ich Luna, Mond, Mond. Auf Deutsch heißt das ja Mond.

Ich hatte eine neue Fähigkeit ja. Und dann habe ich sie auf mysteriöse Weise wieder vergessen. Okay, cool. Dann aus ja. nee. hier. Ah. Und zurück zum Somnial, wo wir wieder chillen können. Schön. Cool. Also die Charaktere, die ich mitgenommen habe, die haben eigentlich ordentlich gelevelt. Nee, weil ich

sehr fokussiert aufs Level war. Und hat das Geld, dafür von den Gegnern bekommen haben, unten links Ich merke auch gerade, das ist ziemlich wichtig gewesen, weil ich glaube mich zu erinnern, dass wir irgendwie nur so 800 oder so hatten, bevor <lacht> wir losgegangen sind. ja Oder auch nicht. Irgendwie habe ich jetzt mehr. Keine Ahnung. Äh, Bandgespräche, hast du gesagt. Naja, ah, maximiert, cool. Ich glaube, einige Leute waren noch extrem nah dran.

Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein,

das Okay. Cool. Also nicht cool, aber dauert dann nicht so lange dann. <lacht>

生きる 2

けれど戦争に絶対などありません also, Sono

ein Blitz schlägt genau ein. Er rutscht dem Gulli-Deckel runter und kommt nicht mal raus. <lacht>

Ob er Sugato, sich irgendwie nicht, runtergemacht hat im Gespräch.

war erstmal dass ich irgendwie selber fertig gemacht habe während eines gespräch oh, äh, uh, Was will ich noch machen? Ich wollte... Zum Mal unser Dings hier abchecken. Unser, was wir jetzt bekommen haben aus dem Boden.

Eisenlanze, Küchleinstab. was hat für den Müll? Den brauche ich nicht. Also, wieder haben hier Eisenlanze. War das sind zwei? Äh, irgendwas anderes wollte ich noch reinpacken. Ich habe so viele Sachen, die ich doppelt hatte und ich brauche hier ein Feuer. Noch ein Feuer, das gibt ja gar nichts. Eine Eisenlanze ist mehr wert als.

Was? Hier ja, Stahlachse. wenn man jetzt nicht gierig, ja. Ich glaube nicht, dass ich den Miniaturbogen je benutzt habe. Oh egal. Diese ähm. nächste sind eigentlich schon zu schwach und jeder kann die eigentlich schon tragen, ne?

bestätigen. Oh als alles Geld, das ich eigentlich bekommen könnte, ne? Aber ich tue es hier reinpacken, ich dann vielleicht mehr Sachen bekomme ne? wegen der Wissenschaft, weil ich hatte herausfinden will, was ich bekommen ne? So. Okay, war relativ schnell hier im Somnil schon fertig dann. Jetzt gehen wir natürlich noch in die Arena.

Weil wenn du keine neuen ringe hast ne, dann brauchst du auch keine also embleme ringe haben brauchst du keine ringe mehr schmieden also schon als zeit sagen so, wir schicken wir nie ein jahr reden da kommen wir uns mal in level, ja. level 6 5 4 3 4 4 wir ihn auf level 5 drauf bringen dann hat er schon mal äh, mond

aber machen wir lieber bei jemanden der noch hier unterlevelt ist hm, ich bin schon irgendwie neugierig was sie für eine fähig ah, nee sie bekommt buch haben ne? ich habe gerade alles gesehen was er bekommt soll ich mal wanda reinschicken? aber der wird sowas von frecken ist schon jeder minimum level 3 das war nicht schlecht

ja jeder ist minimum level 3 cool dann packen wir mal die da rein würde ich sagen ja der kurz vorm level ab ist Weil nur level 3 ist ja, ich muss ja auch noch in die supports denken ne? das ist ja nicht nur erfahrung sind wir auch support kommunikation wir kriegen

Oh Gott. Da wird sie eh keinen Schaden gegen machen. Nein. Okay. okay. das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Natürlich doof, dass sie so schwach auf der Brust ist, ne? Hey,

weniger Erfahrungspunkte bekommen oder ja wir haben den Dings freigeschaltet das auch was oh sag ja

ich habe gut. Ich habe mehr Ich nicht Ich nicht habe Ich nicht Ich habe

Bei ihr offen und ehrlich sagen, wenn Louis irgendwie so was andeutet, dann los ihn umzubringen. So, nachdem er jetzt aber nicht level ist, schicken wir sie noch mal rein. So ging jemand, den sie hoffentlich erlegen kann. Das auf jeden Fall ein Level ab

irgendwie manipulieren kann so und den gegnern irgendwie ausrüstung geben kann die sie ja noch im ding ist oh ja noch mehr figur sehr gut man den irgendwie bestimmte waffen in die hände drücken kann damit die in der arena einsetzen ich glaube bei gegnern macht keinen unterschied ne

Ah, wenn jetzt wenn jetzt hier <lacht> ein Level up noch bekommen Internet dann hätten alle Level 4 erreicht glaube nicht hat der Level links erreichen wird so Diamant was gebe ich dir deinen Silberschwert Wird auch schön wie noch immer du bekämpfst ja

kann kannst, hoffentlich. Äh. also, also, also, also.

Weil es eigentlich voll nicht nötig hat, ne? kann ich auch so locker... Leveln. Oh ja. Wow. <lacht> Was? <lacht> oh, sehr gut. Oh, alles gute Werte. Kein Support.

So, hat er jetzt Abwehrhaltung ausgesetzt? Ich glaube, er hat gar nichts ausgesetzt, ne? Doch. Einige Leute haben mir nichts ausgesetzt. was hast du denn eine eisen -Klär? Okay. So, aber einige Leute waren ja auch kurz davor noch, ihre Leben zu leveln. Machen wir dann auch noch. Zum Beispiel Butcher und Lucina, damit die noch weiter leveln können. Weil ich tue jetzt nicht irgendwie in ein Ding hier rein, in eine Schlacht. Dann leveln die um eins und, äh,

ja, dann kann ich wieder keine Erfahrungspunkte mit denen sammeln. Wenn man sagt ich werde Butcher und auch mit Lucina einsetzen, weil die treffer Treffersicherheit gibt und so. Okay, 270, kein Ding. Wow.

Ja, macht eigentlich keinen Unterschied, ne? Man gewinnt oder verliert, was ich ein bisschen doof finde. Aber eigentlich auch gut. Das heißt, man kann halt nicht das nie von

jetzt bestimmt eine Krankheit. Ich glaube, das sollst du mal untersuchen lassen, Kollege. Träger, er hat doppelte Erfahrungspunkte. Uh, das ist nicht schlecht. Ist wie so ein Elite-Schwert. Ich habe den anderen Feiern beim Titel. So, sie können ja noch weiterleveln. Ne? Oh ja. ja wir sehen, das reicht noch. ist und Linden.

Und sie bekommt erst ein... Warte mal, muss ich mal gucken. Gibt nur noch ein Gespräch. Das heißt... Nächste wäre auf... 19 dann, ne? Anscheinend kann ich nicht auf 20. Okay. dann äh, habe ich gesagt? louis und Linden, ne? auch noch.

In die Kombination nicht schlecht, General und Linden. Klone ja, ich meine, man stellt sich sowieso schon irgendwie an die Frontlinie, aber dann kann man noch ein paar Klone hinstellen. Man bekommt Geschwindigkeit, wenn man Gegner Ist auch nicht schlecht ist. Ah, ja, der kleine.

Pegasus Mädchen. Jetzt alles über dieses kleine Mädchen. hätte Angst vor Männern, ne? Am Anfang des Spiels jedenfalls. So, dann war es halt eigentlich, ne?

da kann gar nicht höher als Level 10. Genau, wir haben ja Coins noch nicht abgeschlossen. Ah, das ist schade. Ich habe die kombi gemacht. Gut, dann war's das aber, ne? Und im nächsten Kapitel, in der nächsten Folge werden wir dann die Hauptsache weitermachen, weil die ist dann auch Level 5, ne? So Leute, wir sind so auf halbwegs im guten Level, ne? Mein Hauptcharakter ist schon Level 11, von daher der ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja, gut, ne?

Ich finde das so gut, dass jetzt alle weiterentwickelt sind. Ne? Sind alle stark? Keiner ist hier mehr, keiner ist hier mehr nutzlos. Bei ihr habe ich mal gucken. Ne? Sie hat eine Stärke von 20. Sie ist stärker als einige meiner wichtigen Charakter. Sie ist stärker als bonnet sie ist stärker als Louis Alquist, Butcheron. Und der Typ ist ein Berserker, der musste eigentlich hier die meisten Angriffskraft haben. Ne?

Also was zum... Aber gut, ja. Äh, das war's für diese Folge. Und in der nächsten Folge geht in der Story weiter. Verfolgen wir weil nehme an. Nee. Ich stand da irgendwie so was. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hatte gut bald gefallen. Wenn ja, ihr einen mal like, ein Abo und Kommentar, ihr Knauserigen knauser Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.